Dank oh, ich habe echt geklotzt. <lacht> ja, jetzt kommst du nicht auch noch damit an. Ey. Bist du hopp aus Pokémon Schwert oder was? doch gute Arbeit Carol. für den Jungspund gehst du aber mächtig ran. Für den Jungspund, was soll das denn heißen? Carol, das war ein Kompliment. Sie kommen bald wieder. Ich habe sogar eine spezielle Uniform für dich anfertigen lassen. Echt klasse. Danke. Ich werde sie gleich anprobieren. Und ich sehe aus wie die Frau in der Kantine. Es gibt nicht Süßeres als das ein Kind mit einer Schürze. Mensa Okay, Stellung Carol. Ja. Alles klar. Gut, was mit dir? Ich habe sogar noch. Sie darf man ziehen, wir das hier rüber und fertig schlau hasen eine brille und hasen und eine fabelhafte kombination aus schick und intelligenz ich habe jetzt einfach nur so aus spaß mit der geredet, aber wird anscheinend hatten wir echt was gut ich hänge ja noch ein paar weitere kellner dran, dran ne vielen dank noch kostüm hoffentlich das war's es erstmal Fantastisch, du hast eine riesen Menge Gäste, bin und bist dabei stets höflich geblieben. Sie ist ja schließlich auch aus äh, unsere geniale Magierin. Solche Angestellten kann ich wirklich brauchen. Wie weiß wenn du Vollzeit für mich arbeiten würdest? Das ist wohl ein Scherz. Nein, danke, wirklich nicht. Aber bitte sagt mir Bescheid, falls du deine Meinung ändern sollst. Jeder, das ist doch großartig. Jetzt hast du ein sicheres Standbein, wenn das mit der Plasja-Forschung nicht klappen sollte. Ich würde mich freuen, wenn du mir wieder helfen würdest. Deswegen habe ich meine habe ich eine Uniform für dich. Bitte zieh sie an. Jetzt gleich. Klar, wirf sie dir über und sie mal wie sie da steht. Ja. Oh, sehr hübsch mit deiner Persönlichkeit und diesen süßen Katzen. Und das ist ein Volltreffer. Was meinst du mit Volltreffer? Volltreffer bei einem Kunden natürlich. Du siehst zum knuddeln aus. Ich freue mich darauf, dich so bei der Arbeit zu sehen. Oh, eine Katze, was? <lacht> Miau. Was? Hast du was gesagt? Wen meinst du? Mi hm? Ich äh, habe gar nichts gesagt. Na, okay. Mit katzen Katzenkleinerin. Okay, das kostet dass ich hier auf jeden Fall an. So, es dreht sich alles um die Ohren. Sonst sie nicht sitzt. Aber was? so Mimi Sehr gut. Genau deswegen mache ich solche bekloppten quest ja oh, schön vollputzig klar ich habe so für die mission werden schwieriger pro charakter weil ich habe noch mal sl gemacht und ja da waren immer nur so zwei leute oder so oder drei die ich bedienen musste und die wollten immer nur eine sache bei raven war am schlimmsten bisher dabei den hast du irgendwie zwei Seiten von Klamotten, die irgendwie wo du aussuchen musst, und äh, ja, da sind irgendwie so zehn Leute im Raum, alle die irgendwie sechs Sachen haben wollen, mit im zweistelligen Bereich. Und ja, das für je nach Charakter ist das irgendwie schwieriger. Carol war auch nicht so schwer, Rita war ein bisschen schwieriger, und ja, gut ist aber noch Schule übrig, also ja, los, das kriegen wir auch noch hin. Also ist gleich. Ja ist auch gut Kollege. Da ist es ja. Da ist es ja. Vielen Dank. Das war auch nicht so schwer. Du wirkst bei der Arbeit so professionell. Wirklich? Ich war doch ganz einfach nur ich. es muss an der Ruhe liegen, die Judy stets ausstrahlt. Du bist großartig, wirklich. Einfach großartig. Wirst dir gefallen, hier zu arbeiten? Tut mir leid, aber ich muss passen. Ich habe dringende Sachen zu erledigen. Aber ab und zu da hätte ich nichts gegen eine Absage. Naja, irgendwie habe ich damit gerechnet. Aber weil du gerne gelegentlich aushelfen möchtest, bekommst du dir äh, deine Uniform. Oh, vielen Dank. Ich werde sie gleich anprobieren. Sie ist immer toll aus, Schudi, egal was du trägst. <lacht> wow, das sieht klasse aus. Passt hervorragend zu deinem Figurtyp. Schneiden mir aber etwas die Luft ab. Ich habe deine Kurven wohl etwas unterschätzt. Ein bisschen neidisch bin ich schon. Glamour mal ja, sie hat natürlich voll die fekte klamotten Jan. aber wir haben jeden abgeschossen. Ich kann euch wirklich nicht genug danken, was ihr für mich getan habt. Du musst dich doch nicht zu bedanken. Wir wurden ja bezahlt und außerdem bekamen wir tolle neue Uniformen. Ein immer ein Meintschützenjäger, alter Mann. Meint ihr, dass unsere harte Arbeit hier den Don glücklich gemacht hätte? Natürlich. Er wird sich sicher freuen, uns hier helfen zu sehen er sieht von irgendwer uns zu uns herunter. Mit dem dicken, fetten Grinsen im Gesicht. Was wir denn ja wirklich nicht gearbeitet? Was, Juri? Nee, habe ich nicht. Diese Art Arbeit ist einfach nicht für mich. Man kann ja nie wissen. Vielleicht bist du ein richtig guter Kellner. Das möchte ich sehen. Nur einmal möchte ich sehen, wie Juri Gäste bedient. Ihr könnt mich anschauen, so viel ihr wollt. Ich werde das nicht machen. Schade, du weißt sicher, ja sehr beliebt. Nicht jeder werde kann somit mit einem starkköpfigen Keller kann sich mit so einem starken Kellner rühmen. Was zum Teufel willst du bestellen? Doch nicht das, das schmeckt scheußlich. ist das, du Armleuchter? Ich brauche dein Geld nicht, geheim. Ja, ich glaube, er käme wirklich gut an. <lacht> Bin ich wirklich so? Du hast ja keine Ahnung. Ich glaube, ich werde das Kennern doch über euch überlassen. Okay. Das, ne, ich Service. No das hey. hey. schon das war so, okay ich dachte, jetzt wird irgendwie Juri, so also als Bonus-Charakter, irgendwie auftauchen im Kellner-Spiel. okay, ähm ja, das ist mehr oder weniger. Ich glaube, ich hätte es ja am Anfang des nächsten Parts ran von Part 51. Also, ähm ja, wo wir zwei Beschreibungen der. Klamotten nochmal alle an. Äh, boom. Schwarz-Weiß steht hier hervorragend. Vielleicht sogar besser als ein üblicher Aufzug. Ja. Äh, gut äh, steht die weiße Schürze. Und jetzt stellt euch ordentlich auf und wartet, bis ihr rankommt. Okay, die süßen, kundeligen Orden sind bei den Gästen besonders beliebt. Ja. Freundlich und um zuvorkommen, behandelt zu jedem mit Ehrfurcht und Respekt. Ja, du verlierst nie die Fassung. Das weiß niemand mehr zu schätzen als die Damenwelt. Okay. Gut, dann gehen wir hier raus. Hier kommt wahrscheinlich nichts mehr. Und dann wird der Part mehr oder weniger gleich gestartet. Offiziell. Also bis gleich. Guck mal, ich habe schon wieder eine Katze gefunden. Geil, oder? Erstmal muss ich hier übernachten. Und dann passiert folgendes. Ich dachte, ich gehe mal spazieren und sehe mir ein wenig die Stadt an. Weißt du, hier soll es einen Entführer geben. Dieser Kerl, der mit den Kindern gespielt hat. Ich glaube, ich habe ihn schon einmal irgendwo gesehen. Okay. Na, leider. Da sind schon wieder spontan hier aufgenommen, aber ja, weil ich, ich gehe mal da oben. Ja, okay, war ja klar. Da irgendwo da ist, ah. habe ich dich auf frischer Tat erwischt. Du Alunke halt im Namen der kaiserlichen Ritter, Ritter halt. Ja, warum hast du den denn jetzt kaputt gehauen? Hey, danke für die Hilfe. Du hast den Trick, den ich in Nordopolika benutzt habe, perfekt nachgeahmt. Ich dachte, damit rege ich sicher deine Aufmerksamkeit. Du bist der Mann, der am Nachmittag mit diesen Kindern unten am See war, stimmt's? Ja, das ist dir also aufgefallen. Wir sind beide vom selben stark Vielleicht hat uns ja Schicksal zusammengeführt. Woher weißt du das? Ich weiß, wer du bist. Yuri lol Du bist ein Mann, der sich genau wie ich auch in die Hände schmutzig machen musste. Ja, das ist aber wirklich ungerecht. Ich weiß ja kaum was über dich. Ich habe leider keine Zeit für Vertraulichkeiten. Ausnahmsweise darfst du mir heute Abend eine einzige Frage stellen, außer der nach meinen Namen. Dann sagt mir, wieso du dir die Hände schmutzig machen musstest. Sagen wir mal so, ich habe andere Gründe als du. Ich suche den Mörder meines Lehrers für Schwertkampf und nebenbei befreie ich die Welt von einigen Schurken. Macht es denn gar nichts aus, dabei auch Menschen zu töten? Wo gehobelt wird, fallen Späne. Ich bin, so bin ich normal. So, bist du nun einmal ist schon in ordnung wenn du hast nicht verstehst vielleicht ist es sogar besser so was meinst du denn damit hatte ich dir nicht gesagt dass du nur eine einzige frage stellen darfst na ich verschwinde von ihr ich hoffe dass wir uns nie wieder beim weg laufen ja ich bin auch nicht besonders scharf darauf dich bald wieder zu sehen okay. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of the die Definitive Edition. Ja, äh, euch jetzt zu begrüßen ist vielleicht ein bisschen spät, weil ich habe noch so ungefähr zehn Minuten von äh, Kellner, Sidequests, Cutscenes und so wahrscheinlich vor diesem Part hier reingeschnitten. Und ja, wie man sehen kann, ja, neue Kostüme für Rita und Co. und natürlich auch damit darum, mal guck euch, guck euch Rita an, die ist voll putzig jetzt. Und ja, ähm, ich habe noch diese eine Cutscene reingeschnitten, die ich vollkommen vergessen habe, im letzten Part reinzupacken. Und ja, dann habe ich hier kurz noch, weiß ich nicht, übernachtet und gesehen. Hier gibt es noch eine kleine Cutscene. Und ja, die gucken wir uns doch mal an. Ne? Also ja, komm, zeig mal. Ich habe genug Geld jetzt von dem Kellner-Minispiel. Also das ist jetzt richtig gut. Ja. Uff. Ich kann nicht schlafen okay und Carol läuft natürlich auch in diesen klamotten noch hey carol kannst du nicht schlafen nein ich hatte diesen schrecklichen traum ein schrecklicher traum ich träumte dass alle im sterben lagen und ich sie retten wollte aber egal wie schnell ich lief ich kam nicht weiter das klingt da wirklich wie ein schrecklicher traum ich bekam solche angst dass ich aufwachte naja, wenn du nicht schlafen kannst, hältst du uns als Wesens nicht wach mit deinen ganzen Lernen. Das weißt du nicht, hätte ich mir denken können. Carol, du redest im Schlaf, und zwar ziemlich viel. Wie soll ich das denn wissen? Ich schlaf ja. <lacht> ja, da hast du wohl recht. Carol, wenn dich der Tod des Dons noch immer so mitnimmt. Es ist nicht nur das, was mit dem Don passiert ist. Ich weiß nicht, was ich für die mutige Vesperia tun soll. Ich weiß ja noch nicht mal, was ich alles tun kann. Das muss ich noch herausfinden. Verstehe. Und deswegen habe ich solche Schlafstörungen. Hast du irgendwelche Sorgen, die dich vom Schlafen abhalten, Juri? Nee, ich nicht. Ich bin ein Mann der Tat. <lacht> vom Nachdenken kriege ich Kopfschmerzen. Ich streng lieber meinen Körper an, als mein rostigen zieren Passt doch besser zu mir. was besser zu dir? Ich frage mich, was besser zu mir passt. Wenn du einschlafen könntest und etwas Schönes träumen würdest, würde dir das helfen? ich kann mir nicht dauernd in meinen ich kann nicht dauernd in meinen träumen flüchten du wirst nicht flüchten du wirst träumen damit du uns so und zurückkehren kannst ja wenn ich zurück in die gaststätte gehe und mich hinlege kann ich sicher schlafen kümmere ich nicht um mich gehe ruhig voraus wie du willst Auch wenn er die Dinge im Kopf klärt, fällt es seinem Herzen schwer mit dem Verstand Schritt zu halten. Aber so ist er eben. Kamen hat den folgenden Titel halten Ruheloser. Okay, dann zeigt mal. Boom. Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd, weil ich gerade ein neues Kostüm bekommen habe, aber ja versuche deine schwierigkeiten zu vergessen und darüber zu schlafen die zeit ist alle probleme ich hoffe die titel tun irgendwie weiß ich nicht da ist nicht drin hat ja auch irgendwie was machen irgendwie also zu die irgendwie staatswerte äh, erhöhen wachstum erhöhen in bestimmten werten und so das war glaube ich in einigen spielen so Na, ich gehe noch mal übernachten scheint sogar echt was zu passieren noch Cool. dann ich muss, ich muss stärker werden. Ja, ha. Okay. Na, noch mal. Noch eine gerade sehen. Jetzt so glücklich. Immer übernachten in den ganzen Orten, wo ich hingehe. Man weiß ja nie und tatsächlich kommt jetzt auch mal endlich was her ja wenn man eine neue art auf diese weise hey war du hast mich erschreckt hm, bist du nicht harry oder was also ich letztes mal auch hier geübt oh ja ich sei immer unter schlafstörungen wenn ich in dieser stadt komme wegen dem donnen ja ich will so stark sein wie er früher war wenn ich daran denke was er getan hat verspüre ich das verlangen noch her zu arbeiten jetzt klatscht der kerl seine so kannst dir das hier ausbauen was ist das das schwert das der don früher benutzt hat es ist schwer schwerer als es aussieht ja die ganze Last der verantwortung dafür die gilt zusammenzuhalten steckt in diesem schwert cool ja cool ja du kannst es immer benutzen wenn du hier trainierst ist wahrscheinlich besser als das was du hier benutzt hast ich darf dieses schwert benutzen ich leiste aber nur morgen früh musst du es wieder zurückgeben ich muss auch noch lernen damit umzugehen verstehe danke Joink. das schwert ist dann na dann ja ja wahrscheinlich auch jetzt eine waffe bekommen oder so da kommt irgendwie so ein skit oder so hier so nebenbei hey carol die ganzen, was die ganze machst du die ganze zeit nachts ich sehe dich nie oder so ja, anscheinend nicht aber ich habe genug geld zum glück also Wenn ich habe noch eine weile lang machen ja ja deine haltung ist immer noch zu schwach so wirst du nie in der kämpfer der donner aber war ah. ja ja stelle vor dein gegner steht vor dir dann schwingst du das schwert so okay ich mir wirklich der tut dann irgendwie so schnell kämpfen im kampf wäre natürlich aus awesome. irgendwie ein skill bekommt dass der irgendwie schneller angreift keine ahnung irgendwann muss die hier geben wir kommt noch eine für wir waren jetzt fünf stück fünf am stück irgendwie oh ja ja okay ein angriff noch da machst du eine pause gut Drachen auferzanken. <lacht> Kann schon recht gut mit diesem Schwert umgehen. Schon, aber ich habe noch viel Arbeit vor mir. Wie? Hm, ich glaube, du bist jetzt weiter als ich. Wie meinst du das? Du hast das Waffenart gelernt, das in dieser Waffe gespeichert ist. Jawohl. Oh, verstehe, aber was für eine Art ist das? Der donner hat diese Waffe benutzt. Da wird es wohl gut sein, oder? Ja, scheint so, es weiter als ich. Du brauchst dir die Waffe nicht mehr ausleihen, glaube ich. Ja, vielen Dank, Harry. Meine Fertigkeit gelernt. Spezial, da konnte guy glaube ich irgendwie aus, als ob da bis kurz vorm Durchdrehen. Oh, わあ、雲子が恵物を狙う <lacht> Jetzt kommt nichts mehr, okay. Gut. sie willkommen. der ja zeig mal. Spezial. Wo ist spezial? Nutzungen null. Wo? ich habe irgendwie keine neue da war allerdings eine fähigkeit hier mystische art atmen über die level 3 oder höher aus okay warte mal war ganz schön also irgendwann will ich dafür schon rausnehmen Endangriffe ausweichen ja komm. ist müsste über die mit level drei oder höher aus, okay also aus Halte. X nach Arkanart oder höher Okay. Cool. Lernst auf so eine Weise irgendwie eine mystische Art? Das ist ein bisschen weit nicht. Kommt mir sehr leicht verpasst, war irgendwie vor. Ja, heißt doch die mystischen art von den anderen Leuten. Sind bestimmt auch irgendwie so kryptisch irgendwie zu bekommen, oder? Na gut, wir gehen jetzt noch. Müssen so also zehn Minuten ungefähr aufnehmen, weil ich ja schon zehn Minuten irgendwie so mit dir eingehängt habe. Und wir wollen nach Aspio. Warum fliege ich überhaupt? So, Ich habe jetzt eigentlich nicht irgendwie so extra nach Nebenquests oder Cutscenes gesucht. Ich habe zwar einfach nur so ja jetzt einfach nur so spontan da übernachtet und dann kam natürlich der katzen kann jetzt vielleicht noch sein hat in den ganzen anderen ständen irgendwie noch cutscenes noch versteckt sind oder so keine Ahnung also ja ich speichere mal für den Fall dass irgendwas noch passiert nicht Weike und ich das alles noch mal neu angucken muss oder also, also ich hoffe jetzt ich habe immer Angst, dass ich irgendwie so Sachen verpasse, die irgendwie nur für eine kurze Zeit irgendwie verfügbar sind. wir haben wortwörtlich fünfmal hintereinander übernachtet. Ich glaube, wir sind ausgeruht. Fünf Minuten, Leute. 私カロル。 Gildo, oh, ich habe noch einen Kutogai, Ciban Sorega ihn. Sorega Gildo, no, ho, ho, ho, ho, ho. Minnade Batzo, ho, ho. Ich ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Ho, ho. Nakama ist das nicht ich die Yuri, das? Yuri ja die auch, sie den hammer der gerechtigkeit auf alle niederpassen. <lacht> お 待っ<笑><笑> O musi rujen, I know. Hm? Das ist unsere Gilde, ne? Also. ist Oder Aber. Nakamato der nicht 僕<笑> 出発まあ、 De, Bats, was wird passieren? Oh, so. K. Äh, ruhig, nicht zu früh. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir warten. Wir Du hast dich von allen getrennt. Versöhnung mit Judith. Du Judith. Du hast <lacht> dich von allen von allen getrennt. Du hast <lacht> Du hast <lacht> dich von allen getrennt. Du hast <lacht> dich von allen getrennt. Du Du hast dich von Du hast dich von allen getrennt. Du von Du hast dich von allen getrennt. Du hast dich von Du hast dich von allen getrennt. Du 何多分うん。 so. Oh, okay. Ich wollte schon sagen, ja, eine Repeat ist auch Mitglied der Gilde ne? mehr oder weniger. Was hat das, denn? das bedeutet, da muss auch bestraft werden. alle müssen ausgepeitscht werden, kreuzgehängt werden. Was oh, oh. Oh, du bist sogar der. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob deren ein Kriptier, aber ich jetzt einfach nur den erstbesten angesprochen. Okay. Upsa. それあら。人間。 彼ら Brasilia's Sache, na. Was in der Kritia Was Wir Wir Wir Wir Wir so, ich bin ja da, da wohl die Blumen, wie es ist. Ich habe die notiz noch, deswegen. Ach, da war ich doch, boah. War ich ein paar Stunden zu früh, anscheinend. Ja. そこそう。 迷路に続く扉となる場所。そこ gesehen haben。Oh. 妙瑠像へ行きたいならその連中をなん das heißt. das heißt, the da habe jetzt irgendwie glocke ja, Ich jetzt irgendwie irgendwie Ich habe jetzt irgendwie Idee. <lacht> Idee. <lacht> 別にいいも悪いもねえだろ。ま、そんなこと聞かなくてもジュディは全部お見通しなんだろうけどな。どうかしらね。たとえそうだとしてもあなたはあなた、私は私。選んだ道が同じなら一緒に行く。違うと思えば私はここにはいない。やっぱお見通しじゃねえか。あなただって私の持っていることなんてお見通しじゃない。 No mit Joe Randere Mono Dosi Kangaido Koto atzkaite Kotoka. Ich merke, dass ich auch mit Judith rumlaufe. Irgendwie gar nicht geplant. Okay, jetzt müssen wir zu Ritas Haus. Na, ne? alles klar. Rita Tasse Südlich von ihr, also ich weiß, also ich weiß nicht, wo die Blume ist aber ich erkenne sie, eher. also ich nehme an, als dann irgendwo deine Nähe ne? so also, südlich von ihr. Ach, da okay, wir müssen die Glocke holen. Die nach Mose führt am besten gehen wir einfach hin Soll in eine Höhle, eine Küste im Hyponia versteckt sein. Ja, und da müssen wir zu diesen Dingen hin. Die Glocke müssen wir von da holen und da müssen wir alles klar. Ich wollte schon sagen, wo passt diese Blumenwiese noch mal rein. Ja, mach mal ein bisschen Platz, Rita. Oh je, ich mache mir Und nicht je, ich hat verdammt. Geht jetzt und sagt die Glocke ein oder irgendwie So. Hat ne ich noch mal, ob hier irgendwas ist, ne Ich nehme jetzt mal an nicht, aber... Mein Gott, voll hoch gesprungen. Alles klar, okay. Dann muss aber mal gucken. So. Okay, Patty, wo bist du? Da. soll also, also, also, also, also, 手掛かりえ なんあなた。で、 ブレイブベスペリア? うさん臭いな。何をするギルドなん 賃あ。<笑> でも Okay, ein bisschen Drama ja. bevor war, muss oder irgendwas passiert noch bevor wir gehen, so, und ich gehe jetzt hier auch noch übernachten? Das mal noch eine müsste gerade ein, wäre jetzt natürlich sehr gut. Hm. Sprechen mal noch mit ein paar Leuten hier auf dem Rückweg? So, äh. Ja, sollte ich vielleicht mal gucken. Nix, das klar, schnee. Okay, nix gut. Dann gehen wir raus und wir haben ja unser neues Ziel. Ich werde wahrscheinlich zur Blumenwiese irgendwie offscreen hinfliegen, ein bisschen Zeit zu sparen, sagt er, während er hier mit NPCs noch redet und dann. Suchen wir diese Glocke, damit wir ja unserem Weg nach, wie heißt der Ort nochmal, so frei bimmeln können. Und ja, gut, ich sag dann, wenn jetzt hier nichts mehr passiert. Dankeschön fürs Zuschauen. Kann ich in der Luft ausspeichern, ja ne? Für mich irgendwie sicherer hier. Ja. Und ja, dann sage ich, wenn jetzt ja kein Skid kommt.